Ja, dass sich die Lage entspannen wird, sieht die Baubranche eher skeptisch. Der Tenor dort ist eher so nach dem Motto, wenn jetzt nichts passiert, droht dem Wohnungsbau der Absturz. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr wollte die Bundesregierung bauen, als sie 2021 antrat. Auch wenn die genauen Zahlen für 2022 noch nicht vorliegen, ist klar, es werden deutlich weniger sein. Das hat Bundesbauministerin Geiwitz schon zugegeben und mit ihr spreche ich gleich. Heute trafen die Spitzenverbände der deutschen Wohnungswirtschaft in Berlin auf die Bundesregierung. Die Bauwirtschaft kritisiert besonders unklare staatliche Förderbedingungen und zu lange Genehmigungsverfahren. Im Gepäck hatten die Bauherren aber auch Milliarden Forderungen. Justus Kliss. Es ist ein bisschen wie im Unterricht. Sieben Verbändevertreter lauschen einem, der erklärt, was gerade das größte Problem beim Wohnungsbau ist, die Baukosten.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 Ich mache mir größte Sorgen, dass ein sogenannter Gastroeffekt eintritt, wie damals in der Pandemie, in der Gastronomie. Wenn die Leute einmal aufgrund von anderen Möglichkeiten in andere Branchen wechseln, ist es äußerst schwierig, sie zurückzuholen. Noch sei genug Personal da, um die versprochenen 400.000 Sozialwohnungen bis 2026 zu bauen, sagt die Gewerkschaft. Es fehle nur das Geld dafür zugeschaltet ist mir jetzt die Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Guten Abend. Schönen guten Abend. Im ersten Beitrag haben Sie ja das Beispiel gesehen, dass sich ein Paar mit mittlerem Einkommen kein Eigenheim leisten kann. Was raten Sie Ihnen? Das sind natürlich gerade ähm, Sachen, die passieren, weil die Zinsen extrem nach oben gegangen sind. Wir sehen jetzt momentan eine kleine positive Entwicklung, was die Baukosten anbelangt. Im letzten Jahr ist natürlich aufgrund äh, der Explosion der Gaspreise auch in der Baubranche sehr vieles, sehr äh, viel teurer geworden. Hier gehen mittlerweile die Materialpreise wieder ein Stück weit zurück. Und wir starten ab 1. Juni auch eine Förderung für Familien im Eigentumserwerb. Und wir haben seit letzten Oktober eine Förderung für Genossenschaften, auch wenn man Genossenschaften neu gründen oder Anteile erwerben will. Und Wir starten jetzt äh, gerade ein Programm, 500 Millionen für junges Wohnen, wo zum Beispiel Azubi- und äh, Studentenwohnheime gebaut werden können. Das ist das größte Programm in dieser Richtung seit der Wiedervereinigung. Das heißt, das Park kann sich demnächst das Eigenheim doch wieder leisten? Wichtig ist, dass äh, wir. Das, was der Experte gesagt hat, anschauen. Es wird nicht nur darum gehen, dass wir die staatliche Förderung nach oben ziehen, weil die Mittel natürlich begrenzt sind, sondern wir müssen schneller werden. Das durch Digitalisierung und auch durch seriellen Wohnungsbau. Das ist gerade im Bereich des Einfamilienhauses schon ein sehr großes Segment. Und dadurch wird es dann pro Stückzahl billiger. Und Christian Lindner ist in Gesprächen mit den Ländern, was die Flexibilisierung der Grunderwerbssteuer anbelangt. Die ist in den Ländern in den letzten Jahren stark nach oben Worden. Das sind zusätzliche Belastungen, gerade für Familien, die sich ein Haus ähm Bauen wollen. Und da gibt es durchaus den Vorschlag, dass man sagt, es gibt einen niedrigen Grunderwerbsteuersatz, wenn man sich sein erstes eigengenutztes mhm. Haus kauft. Das finde ich einen sehr guten Vorschlag. Und Christian Linder ist in Gesprächen mit den Ländern, was die Umsetzung dieser Maßnahmen anbelangt. Sie haben da jetzt viele Punkte angesprochen, aber wie kann es denn sein, dass wir seit Jahren über die dramatische Wohnungsnot sprechen und sich die Situation trotz aller politischer Bemühungen immer weiter verschlechtert? Die Bauindustrie hat Kapazitäten aufgebaut, kontinuierlich. Auch im Bauhandwerk, im Gegensatz zu anderen Branchen, sind die Ausbildungszahlen auch nach oben gegangen und es wurden auch deutlich Kapazitäten ausgebaut. Allerdings wächst die Bevölkerung deutlich schneller, als wir das prognostiziert haben. Deswegen ist der Bedarf sehr groß und wir dürfen nicht vergessen, dass die Baubranche natürlich diejenige ist, die am allerschnellsten auf Zinssteigerungen reagiert. Deswegen haben wir momentan eine doppelte Herausforderung. Wir haben zum einen sehr viele Menschen, die zusätzlich zu uns gehören, gekommen sind und gleichzeitig gibt es Finanzierungsprobleme aufgrund der gestiegenen Zinsen. Und hier setzt der Staat an mit einem Zinsverwilligungsprogramm auch über die KfW durch mein Haus. Gestern wurde vom Bundeskabinett beschlossen, dass ab nächstem Jahr neue Heizungsanlagen größtenteils auf fossile Brennstoffe verzichten müssen. Das macht auch Neubauwohnungen ja neben den ohnehin gestiegenen Zinsen und Materialkosten, wie Sie ja auch gesagt haben, noch teurer. Wie wollen Sie denn diesen Trend aufhalten? Nicht zwingend, weil man muss natürlich wissen, dass man ein Haus ja nicht für die nächsten zwei, sondern für die nächsten 20 oder 40 Jahre baut. Und wir wissen jetzt schon, dass der CO2-Preis in Zukunft sehr stark steigen wird. Deswegen ist niemand gut beraten, heutzutage noch eine Öl- oder Gasheizung einzubauen. Es wird Erstens sehr, sehr teuer und ist natürlich auch sehr umweltschädlich. Deswegen haben auch im letzten Jahr schon ganz viele private Bauherren beim Neubau darauf gesetzt, durch Wärmepumpe oder anderes zu heizen, fossilfrei, weil die CO2-Bepreisung natürlich kommen wird. Das andere ist, dass wir jetzt durch das neue Heizungsgesetz auch eine neue Förderung etablieren und die ist technologieoffen. Das heißt, Sie können das auch verwenden für Ihre Holzpellet-Heizung oder für Biomasseheizung, dass wir eine zusätzliche Förderung etabliert haben, auch im Bestand. Es hakt ja noch an anderer Stelle bei den Sozialwohnungen. Sie wollten, dass 100.000 pro Jahr entstehen, gebaut worden sind zuletzt jährlich etwa 25.000. Müssen Sie da nicht noch viel mehr Geld reinstecken als bislang geplant, um diese Lücke zu schließen? Die Zahl, die Sie genannt haben, die ist aus dem Jahr 2021, also noch von der alten Regierung, und äh, das war ein großer Schwerpunkt des neuen Bauministers. Aber jetzt sind Sie, Sie ja die Bundesbauministerin. Ja also genau. Sie aber die erinnern. Zahl, die Sie genannt haben, die Zahl, die Sie genannt haben mhm. äh, mit den 20.000, das war die letzte Zahl von Bauminister Horst Seehofer, und wir haben seitdem die Mittel deutlich und massiv erhöht auf 14,5 Milliarden, eine ähm, historische Summe, und das wird in den Ländern nachvollzogen. Die geben selber auch noch mal eigene Mittel ein, und ich bin ich bin sehr, sehr sicher, dass wir einen deutlichen Anstieg der Sozialwohnungen in Deutschland sehen werden aufgrund dieser Förderung. Und erste Bundesländer haben den Trend geschafft, da fallen nicht mehr Wohnungen raus aus der Bindung, sondern es stehen wieder neue und zusätzliche Sozialwohnungen, Bremen zum Beispiel. Jetzt haben Sie ja heute sich mit Vertretern der Baubranche getroffen. Die fordern ja unter anderem ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro. Lohnt es da überhaupt mit Finanzminister Lindner darüber zu sprechen? Sondervermögen, muss man wissen, klingt ja irgendwie immer so super. Nach Reichtum ist aber in der Tat zusätzliche Schulden. Und wir sind jetzt nicht mehr in Corona-Ausnahmejahren. Das heißt, wir müssen mit dem Geld auskommen, was der Staat einnimmt. Die Schuldenbremse gilt. Und deswegen spreche ich mit Christian Lindner über eine konstante und gute Neubauförderung für Familien, aber auch für Genossenschaften und für Private. Aber ein Sondervermögen, das hieße zulasten unserer Kinder, Schulden aufzunehmen, und das ist nicht gut. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Geiwitz. Sehr gerne.